Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute ist wieder Hörspielzeit. Zeit für die Kakerlakenparty. Das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die ganzen Telefonate aus der vergangenen Woche nur eben zusammengefasst als Hörspiel ohne meine Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung sowie jede Menge Aufklärung mit diesen vielen kleinen Telefonaten.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 Nein, nee, nein, nein, oh, nein. So ich, ich, bin mir sicher, du bist ein Betrüger. Ja. Weil, ja, ja. Woher weißt weiß. denn du das? Ja, ich weiß von irgendwo. Ja. Draußen hm? vom Walde komme ich her. Was? Draußen vom Walde komme ich her und es puffelt sehr, hm. weil ich bin Mr. Puffelchen. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Hm. Süß, hm. oder? Ja, oh, das ist sehr süß. Ja. ja. Und Auf jeden Fall. Und sonst so, wie ist bei euch das Wetter? Auch so warm wie, wie hier in Deutschland. Was ist deine Was Muttersprache? Und wie Mutter heißt du, wie heißt du normalerweise? Ich bin mir sicher, du bist nicht ein Manueller Puffel. Nee? Ja. Heißt auch Manuela, nicht Manuela. Manuela! Ich möchte Manuela sagen! Ja, ja ist ja okay. Das? Ich sag oh, da auch Betrüger, ist ja auch nicht so schlimm. Mm, ja, ja, so. ja. Mm. Ach ja, <lacht> das ist schon alles ganz schön lustig. Findest du nicht auch? Was? Ja, ist lustig. Das ist lustig. Du. Ja. Hm. Was machen wir heute noch Schönes? Ich weiß das nicht. Nee. Warum denn nicht? Muss man doch wissen. Ja. spiele mal da im Hintergrund die Musik. Gang Paradise. Ja, wir sind, wir sind in Disco. Ja, wir hm. tanzen jeden Tag. Ja, das weiß ich. Ja, komm schon. Habe ich schon mal gesehen auf dem Video, wie ihr das feiert. Wie? In welchem, in welchem Hotel seid ihr denn gerade? Das interessiert dich nicht. So oh, interessiert mich ja. Ich würde ja gerne mal wissen, vielleicht kann man das Hotel ja mal empfehlen, aber wahrscheinlich wenn ihr fertig seid mit Feiern nicht mehr. Das kann natürlich sein. Das mhm. kann alles sein. Mhm. Ja. Do you know you are a stupid man? Ja. Ja. Yeah. No. Can you speak English? Nee. Why? Was? Wieso? Na, no, warum nicht?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 Und du, du möchtest ein Person, um zu verarschen. Okay, ich bedanke mich für deine mhm. Zeit. Das, das mit bist dem du Arbeitslos war schon richtig. Mhm. Ja, ja, du bist ein Arbeitslos, ja. ja, ist ja. Was ist denn schlimm an Arbeitslos? Ja. Erkläre mir das mal. Was ist denn schlimm an Arbeitslos? Weil Rentner sind ja auch arbeitslos. Also, mhm. außer, die machen noch irgendwas. Ist ja heutzutage an auch schlimm, Gott. dass die Rentner schon arbeiten gehen müssen, um irgendwie noch was zu treffen und um Tisch zu kriegen.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 Wozu ist denn diese Information wichtig? Weil das ist sehr wichtig für meine Portfolio und für meine Ach so. Job, ja? Möchtest du einen anständigen Job äh, in einen anständigen Job wechseln? Das nein. Nee? Ich bin nee. zufrieden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 Ich habe keine Zeit für, also, äh, okay, für dich. Okay, Nur aber nachher dann wieder, ja? Ich möchte wieder, dir nicht ja? mehr sagen. Wie? Nachher nochmal? Nein, auf keinen Fall. Oh, Wir werden dich also niemals anrufen. Na, niemals. aber ich habe so viele Telefonnummern und so viele mhm. E-Mail-Adressen, mhm. das könnt ihr doch daran gar nicht festmachen. Und die IP-Adresse, die kann man ja in Deutschland auch wechseln, wenn man den Router neu startet. Oder ja, ja, du kannst wechseln. das machen.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 Ja. sie mein Mäuschen. Hm. Hasenpötchen. Was? Ich sagte Hasenpötchen. Puffelchen. Ja. Was hast du gesagt Puffelchen? Puffelchen hat gesagt Hasenpötchen. Hasenpötchen? Ja. Ein Hasenpötchen. Hm, hm, hm, hm. Mhm. Okay. Hm. Das war gute Musik noch damals. Ja, ja, ja, ja. Ja. Okay. Mhm. Gut. Auf Wiedersehen. Ne, wieder hören, wenn dann. Bei nein. sehen kann man sicher am Telefon nicht. Nein, nein, nein, nein. Ich möchte ja. das sagen. Das so. interessiert dich nicht. Ja, bye. Ja, Tschüss. dann. Bis nächstes Auf Mal, mein Puppetchen, meine meine Sahneschnitte, oh. mein Kerzenhalter. Schönen guten Tag. Ja, hallo, guten Tag. Ha? Ich, würd, ich würde gerne mit Knusprig Knusprig sprechen. Mit Herrn Knusprig knusprich meinen Sie? Ja, genau, mit Herrn Knusprig Knusprig. Mm, bis ist am Apparat. Es freut mich, Sie zu hören. Mein Name ist Herbert Dominik.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 Also, ich hatten schon Sie schon einige also hatten Sie schon einige Erfahrungen im Finanzmarkt, mit Krypto, mit Finanzen? Nee. Damit hatten nicht. Sie nicht, echt? Nee. Und aus welchem Grund? ein sehr populäres Thema. Ja? Ach Gott, ich dachte, ich wohl was verpassen. Ja, wissen Sie? wissen nee. Sie das, ja? Nee, woher denn? Also, von Massenmedien, Massenmedien das ist ein sehr populäres Thema.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 Also, ja, bitte nicht verpassen, weil ich nicht so schnell für hm. Sie sprechen werde, okay? Ja. Also schauen Sie, wir arbeiten in zwei verschiedenen Richtungen, also Manual und Automatisches System. Haben Sie darüber etwas gehört, oder? Äh, nee. Haben Sie das nicht gehört? Oh, nee. also und, schauen Sie, Manual, Manual System.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 Gut. Ich meine das ist sehr gut, ja? Ja. Auch von ihm werden Sie erfahren, wie gesagt, wie funktioniert der Finanzmarkt, mhm. die richtig zu handeln, ja. also wenn Sie schon keine Erfahrung haben, Sie werden das wissen. Und mit welchen Möglichkeiten, also Instrumenten, Aktionen oder Bit äh, Kryptowährungen ist es besser zu handeln? Mit welchen ist besser nicht zu machen? So also kein alles Geld kann verlieren. Und mit, ja. dies, mit anderen kann man Geld bekommen. Verstehen Sie, das ist sehr wichtig, weil in der Welt passieren sehr schlechte Dinge. Okay. Vielleicht haben Sie gehört von Nachrichten? Ich gucke ja keine Nachrichten. Sie gucken keine Nachrichten aus nee, welchem Grund? Ich, na, weil es ja gruselig und meistens kommt ja da nur Kacke. Haben Sie Angst haben Sie vor Nachrichten? Nee, Angst habe ich vor Nachrichten nicht, aber ich finde die albern und deswegen habe ich es gelassen die zu gucken.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 Also persönlich persönlich für Sie, ich empfehle, also Manualsystem, weil Sie, wie gesagt, Ihren persönlichen Finanzberater haben werden und ja. Sie werden von Sie alles Gutes erfahren, ja? Mhm. Dann habe ich jetzt noch ein Leibeigenen mehr, das ist gut. Okay, und schauen Sie, dazu anfangen, anfangen. Mhm. brauchen Sie kleinen Startkapital,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 24 Euro verdienen. Geht da nicht mehr? Und von 1.000 Euro können Sie von von 24 bis 48 Euro verdienen, wenn mhm. 1.000 Sie angeben. Ja. Gute ist Möglichkeit, in, ja? Wer ist denn eigentlich derjenige, der Ihnen da immer alles vorsagt? Nein, ich bin allein im rum, wie gesagt. Aha. Weil da redet doch immer einer und sagt ihm das, was Sie vorsagen.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 Handelskonto zu eröffnen, ja? Kommt er dann auch nach Hause der Finanzberater, wie die nette Dame von der von der Sparkasse? Also noch einmal bitte, ich Kommt denn der Finanzberater auch nach Hause, wie die nette Dame von der Sparkasse? Nein, Sie werden mit ihm nur, also per Mail sprechen und wenn Sie brauchen, er ruft Sie an und Sie besprechen alles, was Sie brauchen, in jedem Moment, wenn Sie wollen. Okay.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 Sagen Sie, sagen Sie mir bitte, ich habe Sie schon alle Daten per E-Mail ge geschickt. Okay. Haben Sie schon das alles erreicht, wo nee. ich bekommt? da habe ich nicht reingeguckt. Ja, gucken Sie bitte im Spam vielleicht. Spam? Sollen Sie erreichen. Sie. Kennst du den Spam? Im Spam, im E-Mail. Wissen Sie, Spam. Das ich, dachte, ich dachte, den Spam.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 da muss er in Deutschland auch ein Impressum haben. Schauen Sie mal hier. Warten Sie mal. Da zeige ich Ihnen vielleicht, wo Sie... eine Sekunde. Ob es eine Antwort darüber gibt, weil die Plattform von uns hat ja auch die meistgestellten Fragen beantwortet. Vielleicht hat man hier eine Antwort über Ihre Frage. Also Sie sollen ja wissen, wir rufen Sie aus Österreich an. Wir sind eine internationale Plattform. Das heißt, wir haben Kunden weltweit. Ja. Ähm, wir sind nicht ja, das bestimmt auch. Ja ja äh, natürlich ist es, ist es äh, vollkommen seriös, weil das ist eine mhm. Nummer, die wir natürlich von unseren Anbieter bekommen. Ja, ähm, aber, aber mit einer ja Handynummer ruft Online ja keine Tradingbank an. Das ist unseriös.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 Ne, ich hab's ja gerade vorher gesagt. Die Nummer können Sie zurückrufen. Ne, ich hab's ja gerade ah, gesagt. Die müsste funktionieren. Ja, tut es mir Aber Na, nicht. es ist ja so, wir sind ein Brokerhaus. Die, die Nummer, die Automobil in den Plattformen. Wollen wir es nochmal auf Laut probieren? Ich kann es nochmal auf Laut probieren. Ich gebe es nochmal auf Laut. Ich die Nummer hier ein. 0, 1, 5, 2, 9, 0, 4, 9, 2, 9, 3. So, und wenn wir die jetzt zurückrufen... Die ist fische, äh, besetzt. Das ist ja Quatsch. Das ist wirklich Handynummer. Ihr seid illegal. Um, Sie wenn Sie jetzt wenn Sie jetzt vielleicht nach, nach einer halben Stunde es wieder versuchen, nein, nee, nee, nee. das wird mm -hmm. Nein, nein nein, nein, nein, nein, nein, nein. Die war außer mal Man kann das ja sehen, die existiert halt gar nicht, die Nummer. Um, die Nummer existiert mhm. doch. Die Nummer ja, existiert ja. doch, Sie sind Betrüger, Sie sind kriminell. Um, wenn Sie und der Meinung weißt sind. Weißt du was? Ich das hab das ich dich sowieso mehr von mehr Anfang bin. an verarscht. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen deine Zeit verplempern und gucken, was da für eine illegale Seite rauskommt. Kann ich gleich wieder melden. Vielen <lacht> Dank. Okay, okay, du Hunde. Guck, und jetzt hast du es bewiesen, dass du kriminell bist. Hunde, Ich hätte dich fast verarscht! Mhm. Mhm. Äh, ja, siehst du. Ist fast, du bist fast. Ich dachte, du bist dumm, aber bist nicht. Mhm. Tut mir leid. Mhm.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 Ja, nee, nicht direkt. Also, je nachdem, wie gut die Plattform aufgebaut ist. Also, wenn Leute schlau so wie sie sind, man kann direkt sehen, dass es äh, Betrug ist. Aber, äh, die, die dann nicht viel Erfahrung haben, die machen da halt mit. Man nimmt, wie viel man nehmen kann. Und ja, Geld ist vergessen. So war nicht die schöne Frage. Aber ich bin, Art. ich bin, ja, was soll ich, was soll ich dir sagen, mein Lieber? Äh, viele machen das. Wenn ich es nicht gemacht hätte, dann macht es jemand nach mir. Ja, ich will auch dann aufhören.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 Man kann die meisten klein, hat... ja. Die meisten waren halt 250 oder 100, habe ich halt auch schon. Guten Tag, meine kleine Honigschnecke. Hallo. Ja. Guten Morgen, spreche ich mit der Herr popper Fick? Ja. Herr popper Hector Lages, mein Name bitte. Ich melde mich vom Beratungsunternehmen. Ich wollte ein paar Punkte über Kryptowährungen erläutern, über Aha. Investitionsmöglichkeiten auf dem Finanzmarkt. Ja. Hm.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 Vor 10 Jahre diese 1 Bitcoin gekostet haben nur 1 US-Dollar. Ja. Stellen Sie sich vor, ja, als Beispiel, wann ich Shakti gekauft vor 10 Jahren diese 1 Bitcoin. Jetzt mhm. ich werde schon äh, mehr äh, als 20.000 US-Dollar haben, ja. Mhm. Das ist der Prinzip ist ganz einfach, ne? Billig kaufen, ein bisschen warten, teuer verkaufen. Aber Kryptomarkt funktioniert so ne, Außer Bitcoin auf dem Finanzmarkt gibt es viele verschiedene Münzen, mehr als 5.000. Mhm. Allgemein, das bedeutet 5.000 Möglichkeiten Geld zu verdienen, aber dafür also, brauchen Sie brauchen die genaue Zeitpunkt, zum Beispiel, wann sollen Sie anfangen ihre Investierung, mit welchen Münzen anfangen, wie lange halten, wann verkaufen, natürlich damit Gewinn zu haben, ja. Mhm. Und diese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 auf dem Finanzmarkt gibt es viele verschiedene Münzen, ja? Gibt es Altcoin und äh, Outcoins auch. Wissen Sie, was ist der Unterschied zwischen, zwischen diesen zwei Coins? Zwischen Alt- und Neucoin? Neu Na, die Zeit? Ja. Mhm. Gucken Sie, diese Altcoin äh, ist, ist, äh, sind schon äh, alt auf dem Finanzmarkt. Und ja, derzeit die haben schon ihr die Coin... Zeitliches gesegnet, Ja. Ja.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 aber von Ihren gewinnen nicht von Ihrer Investierungssumme. Ja. Von diesen 120 Euro. Verstehen Sie das, ja? Ja. Ja. Also Herr Popper, uh, ich möchte, dass es war klar für Sie war, dass ja. hier alles machen Sie selbst, ja? Sie kontrollieren ja. Ihre Konto und niemand anderes. Ja? Sie haben Zugang auf Ihrem Konto und niemand andere. Von ja. unserer Seite, Sie bekommen nur diese Information, ja? Ja. Also wann zum Beispiel Sie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 ja uh, offense, normalerweise wir arbeiten wir auf dem offiziellen öffentlichen Plattformen, ja. Da, zum Beispiel wie es ist Binance, Dextrade, Moonpay, gibt es viele verschiedene, ja? Wo man ein sicher Konto erstellen kann, weiter sich arbeiten können, ja, weil Sicherheit ist die Priorität für unsere Firma und für unsere Kunden auch, ja? Ist das klar? Ja. Okay.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 Ihre erste Krypto-Konto auf dem Finanzmarkt erfolgreich zu erstellen, ja? Wie ja. leitender Berater, das ist meine Hauptaufgabe, ja? Wenn Sie mhm. ohne Erfahrung sind, äh, keinen Fehler zu machen, ja? Ja. Okay. Haben Sie Internetzugang gerade? Ja. Sehr gut. Äh, Herr Popper, welches Gerät benutzen Sie? Ist das Handy oder Computer? Es ist ein Computer. Okay. MacBook oder PC? Windows? Das ist so ein, das, kann, das kann beides. Ah, Sie haben beides?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 Also für mich spielt das keine Rolle. Ja, für mich auch. Äh, welcher ist das? Okay, dann machen wir mit das. ja? Es wird mir leicht. Ja. Für Sie und für, ich, für, für mich ich auch. Ich ein das Programm, ja. Okay. Haben Sie auf Ihrem äh, Computer, ja? Ja, nee, also das, äh, nee. Ach so, noch nicht? Nee. Okay, äh, Herr Popper, das ist Ihre E-Mail, popperfick.gmail.com. Ist das ja. richtig? Ja, ja. Okay.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 Alles klar, einen Moment bitte. Okay. Ja, habe ich schon als Geilbreak runtergeladen. Achso, Sie haben schon? Ja, als äh, als äh, Geilbreik habe ich da, habe ich auch Windows 12. Ja, es ist kein Problem. Ich, ich werde den Link schicken. Äh, ja. Ganz kurz, bitte. Ja, Sabine mit der Bärbel und der Bettina. So. Ja. Äh, Herr Popper, ich, ich habe geschickt. Können Sie überprüfen? Ganz gut, ich gucke mal. Wo haben Sie das denn hingeschickt? Ah, uh, per E-Mail. Ach okay, per E-Mail, also... Ja, ja, ja, ja. Diese properfectgmail.com Nochmal? Gmail.com ja, ja. die Unter diese E-Mail habe ich geschickt. Ja, die gibt's nicht mehr. Ja. Uh, Name ist von Hector, ja? Link von Hector. Ja. Aber die E-Mail gibt es ja nicht mehr. Haben Sie... Ist kaputt. Ach so, diese... Ja, ja ich habe eine Benachrichtigung bekommen jetzt, dass diese properfect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 Äh, schreiben Sie im Suchfeld. Ich werde ja. buchstabieren. Ja. A wie, A, A wie Anton. Ja. En wie Notfall. Moment, nicht so schnell. Moment. Also, ein e A wie Anton. Und dann? A wie Anton. En wie Notfall. Moment. A wie Anton. En wie Notfall. Habe ich? Ja. Und jetzt? Nein, Sie, Sie, Sie, Sie sollen nur die erste Buchstabe schreiben, nicht die Worten, ja? Ach so, ich dachte, ich soll das jetzt ausschreiben. Das müssen Sie ja sagen. Nee, Sie was sollen... Hm. Ja, was muss ich denn, denn sagen, Sie nochmal? A wie Anton. Also nur das A. Ja, N wie Notfall. Ja. Y. Äh, ja. D Dora. Ja. E wie Emily. Ja. S wie Sandra.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 Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr mögt, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt und keine weiteren Videos mehr verpassen möchtet. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann gibt's immer eine kleine Information, wenn wir etwas Neues auf dem Kanal haben. Wenn du magst, siehst du jetzt hier noch eine etwas größere Playlist mit einer riesengroßen Auswahl an weiteren Videos. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.